Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Weber, hat als Konsequenz aus dem mutmaßlichen Spionagevorfall einen engen Schulterschluss zwischen den USA und Europa gefordert. Das Verhalten der chinesischen Führung werde deutlich aggressiver, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Im Systemwettbewerb mit China müsse die freie Welt nun die Kräfte bündeln, so Weber.